Morgen, Bob. Wie schaust du denn aus? Mann, hab ich schlecht geschlafen. Das sieht man. Hast gestern wohl zu viel Pizza Salami gefuttert? Ach hör auf, ich kann das Wort Pizza nicht mehr hören. Ich habe heut sogar von Albertus Pizzen geträumt. Na was? Ja stell dir vor, wir beide, also du und ich, haben auf der Raumstation ISS ein Praktikum gemacht. Was? Wie soll das denn gehen? Cool. Ja, und weil wir auch da oben nicht auf eine frisch gebackene Pizza verzichten wollten, hat Alberto seinen Lieferservice ein wenig ausgebaut und ein eigenes Satellitensystem samt Zustellung mit dem klangvollen Namen Pizza 1 entwickelt. Diese Satelliten werden von einer Trägerrakete in der Nähe der ISS ausgesetzt und lassen sich anschließend per Fernsteuerung zur Raumstation fliegen. Kurz vor Erreichen der Raumstation aktiviert sich der bordeigene, weltraumtaugliche Natursteinofen so dass beim Andocken an die ISS die Pizza Backofenfrisch entnommen werden kann. <lacht> cool. Zum Manövrieren besitzen die Satelliten sechs kleine Steuerdüsen. Zwei zum Manövrieren entlang der X-Achse, zwei zum Manövrieren entlang der Y-Achse und zwei zum Manövrieren entlang der Z-Achse. Ihre! Leider gab es beim Start von Pizza 1 starke Vibrationen, was dazu führte, dass die Düsen für die Z-Achse um 45 Grad in Richtung der Y-Achsendüsen verrutscht sind. Hinzu kam noch, dass Pizza 1 ziemlich weit entfernt von der ISS ausgesetzt wurde. In Richtung der X-Achse fehlten 4 Kilometer, in Richtung der Y-Achse ganze 7 Kilometer und in Richtung der Z-Achse 3 Kilometer. Und wie ist es weitergegangen? Ja, wir wussten natürlich nicht gleich, wie wir jetzt mit den verrutschten Steuerdüsen die Pizza zu ISS bringen konnten. Das kannst du doch ganz einfach mit Hilfe der Vektoraddition beantworten. Du musst im R3 einfach den entsprechenden Vektoren addieren. Du hast genau das gleiche in meinem Traum auch gesagt. Was? Ich war auch dabei? Ja, auf einmal. In einem Raumanzug dahergeflogen. Cool. Vektoraddition? R3? Das hört sich aber schon wieder sehr kompliziert an. Für Ralf sicher nicht. Genau. Ein Element im R3 ist ein Triple aus reellen Zahlen. Gewöhnlich schreibt man es als Spaltenvektor mit eckigen Klammern. Also beispielsweise... Der Vektor 4, 7, 3. Manchmal benutzt man auch runde Klammern, aber das ist nur Geschmackssache. Wir werden eckige Klammern benutzen, weil das die gleiche Notation wie in MATLAB ist. Der R3 ist die Menge aller Spaltenvektoren mit drei Einträgen, x, y und z. Für die gilt, dass x, y und z reelle Zahlen sind. Elemente im R3 können miteinander addiert werden. Dies geschieht komponentenweise. Addiert man zum Beispiel den Vektor x1, y1, z1 mit dem Vektor x2, y2, z2, so erhält man den Vektor x1 plus x2, y1 plus y2 und z1 plus z2. Also beispielsweise ist die Summe der Vektoren 4, 7, 3 und 1, 2, 3 der Vektor 5, 9, 6. Genauso funktioniert die Subtraktion von Vektoren. Subtrahiert man den Vektor x1, y1, z1 mit dem Vektor x2, y2, z2, so erhält man den Vektor x1-x2, y1-y2 und z1-z2. Also beispielsweise ist die Differenz der Vektoren 4, 7, 3 und 1, 2, 3 der Vektor 3, 5, 0. Man kann einen Vektor auch mit einem Skalar, also einer reellen Zahl, multiplizieren. Auch dies geschieht komponentenweise. Alpha mal dem Vektor x, y, z ergibt den Vektor alpha x, alpha y, alpha z. Also beispielsweise 2 mal den Vektor 473 ergibt den Vektor 8146 Auf Bobs Traum angewandt hat es folgenden Nutzen: Bezeichnen wir den Punkt, an dem sich das Satellit befindet, mit 000. 0, 0. Dann ist die ISS am Punkt 473. Es fehlten ja in Richtung der X-Achse 4km, in y achsenrichtung Richtung 7km und in z achsenrichtung Richtung 3km. Mit Hilfe der X-Achsen Düsen können wir den Satelliten zum Punkt 100 manövrieren. Wenn wir dieses Manöver alpha mal hintereinander ausführen, befindet sich das Satellit an der Stelle Alpha mal dem Vektor 100, also an der Stelle Alpha 00. Mit Hilfe der y-Achsendüsen können wir den Satelliten aber auch zum Punkt 010 manövrieren. Wenn wir dieses Manöver beta mal hintereinander ausführen, befindet sich der Satellit an der Stelle Beta mal dem Vektor 010, also an der Stelle 0 Beta 0. Genauso können wir den Satelliten mit den z achsendüsen zum Punkt 001 manövrieren. Wenn wir dieses Manöver Gamma mal hintereinander ausführen, befindet sich der Satellit an der Stelle Gamma mal dem Vektor 001, also an der Stelle 00 Gamma. Werden nun alle drei Manöver hintereinander ausgeführt, dann müssen die entsprechenden Vektoren addiert werden. Also erhält man den Vektor Alpha Beta Gamma. Wählen wir jetzt Alpha gleich 4, Beta gleich 7 und Gamma gleich 3, so erhalten wir den Punkt, an dem sich die ISS befindet. Wir können also zur ISS gelangen, indem wir das X-Manöver viermal ausführen, das Y-Manöver mal und das Z-Manöver dreimal. Schön, aber es alles geht doch nur, wenn der Satellit noch intakt ist und die Steuerdüsen noch nicht verrutscht sind. In unserem Fall zeigen die Z-Steuerdüsen nicht mehr in Richtung 0, 0, 1, sondern in Richtung 0, 1, 1. Was mache ich denn nun? Im Grunde genommen machst du das Gleiche wie vorhin, nur dass du den Vektor 0, 0 1 durch den Vektor 0 1, 1 ersetzt. Wir können also mit Hilfe dieser Düsen alle Punkte der Form Gamma mal dem Vektor 0 1, 1, also alle Punkte der Form 0 Gamma Gamma erreichen. Das heißt insgesamt erreichen wir alle Punkte der Form Alpha mal dem Vektor 1 0, 0 plus Beta mal dem Vektor 0, 1, 0 plus Gamma mal dem Vektor 0 1, 1. Ist gleich der Vektor Alpha 00 plus der Vektor 0 beta 0 plus der Vektor 0 gamma gamma. Ist gleich der Vektor Alpha beta plus gamma gamma, wobei Alpha, Beta und Gamma wieder beliebige reelle Zahlen sind. Können diese Zahlen so gewählt werden, dass wir den Vektor zu SS erhalten, also das gilt, dass der Vektor Alpha beta plus gamma gamma dem Vektor 473 entspricht? Offensichtlich muss dafür Alpha gleich 4 und Gamma gleich 3 gelten, siehe erste und dritte Komponente des Vektors. Aber wenn Gamma gleich 3 gilt, dann erkennen wir anhand der zweiten Komponente, dass Beta gleich 4 sein muss. Denn nur dann gilt Beta plus Gamma gleich 7. Du kannst also mit den verrutschten Steuerdüsen noch zu ESS manövrieren. Wie? Schau, nehmen wir an, die Steuerdüsen verrutschen aus welchem Grund auch immer erneut weiter, zum Beispiel in Richtung 110. Okay, und was machen wir jetzt? Tja, ich fürchte, jetzt haben wir schlechte Karten. Die drei Vektoren 1, 0, 0, 1, 0 und 1, 1, 0 sind nämlich nicht mehr linear unabhängig, sondern linear abhängig. Linear unabhängig? Abhängig? Was ist denn das alles schon wieder? Das sind mathematische Konzepte, die beim Rechnen von Vektoren wichtig sind. Man kann sie für Vektorräume beliebiger Dimensionen definieren, sogar für unendlich dimensionale Vektorräume. Für unseren Fall genügt es aber, wenn wir nur den dreidimensionalen Vektorraum R3 betrachten. Also, drei Vektoren V1, V2 und V3 aus dem R3 heißen linear abhängig, wenn reelle Zahlen lambda1, lambda2 und lambda3 existieren, von denen mindestens eine Zahl ungleich 0 ist, sodass lambda1 mal v1 plus lambda2 mal v2 plus lambda3 mal v3 gleich 0 gilt. Mit 0 ist hier übrigens der Nullvektor 0, 0, 0 gemeint. Das Gegenteil heißt linear unabhängig. Drei Vektoren v1, v2 und v3 aus dem R3 heißen linear unabhängig, wenn folgendes gilt: Sind Lambda1, Lambda2 und Lambda3 beliebige reelle Zahlen mit Lambda1 mal v1 plus Lambda2 mal v2 plus Lambda3 mal v3 gleich 0, so folgt automatisch Lambda1 gleich Lambda2 gleich Lambda3 gleich 0. Diese Begriffe sind anfangs etwas schwer verdaulich. Daher sollten wir uns ein paar Beispiele angucken. Ich habe behauptet, dass die Vektoren 100, 010 0 und 110 linear abhängig sind. Na, schauen wir doch einmal. Wir suchen reelle Zahlen lambda1, lambda2 und lambda3, so dass lambda1 mal dem Vektor 100 0 plus lambda2 mal dem Vektor 010 0 plus lambda3 mal dem Vektor 110 ist gleich der Nullvektor gilt. Eine Möglichkeit wäre lambda1, lambda2 und lambda3 alle gleich 0 zu setzen. Aber das kann ich natürlich für alle Vektoren so machen und ist daher ziemlich witzlos. Deshalb haben wir bei der Definition von linear abhängig auch gefordert, dass von den Zahlen Lambda 1, Lambda 2 bis Lambda 3 mindestens eine ungleich 0 ist. Naja, was gibt es denn sonst für Möglichkeiten? Zuerst einmal können wir die obige Gleichung noch etwas kompakter schreiben. Dazu erinnern wir uns daran, wie wir einen Vektor mit einem Skalar multiplizieren. Wir erhalten die Summe der Vektoren Lambda 1, 0, 0, 0, Lambda 2, 0. Und Lambda 3, Lambda 3, 0 ist gleich der Nullvektor. Mit Hilfe der Vektoraddition können wir dies weiter vereinfachen zu einem Vektor Lambda 1 plus Lambda 3, Lambda 2 plus Lambda 3, 0, welcher gleich dem Nullvektor ist. Damit diese Gleichung gilt, muss insbesondere Lambda 1 plus Lambda 3 gleich 0 bzw. Lambda 1 gleich minus Lambda 3 gelten. Siehe erste Komponente. Anhand der zweiten Komponente sehen wir, dass außerdem Lambda 2 plus Lambda 3 gleich 0 bzw. Lambda 2 gleich minus Lambda 3 ist. Wir können jetzt beispielsweise Lambda 3 gleich minus 1 wählen und erhalten dann Lambda 1 gleich 1 und Lambda 2 gleich 1. Folglich ergibt sich 1 mal dem Vektor 1 0 0 plus 1 mal dem Vektor 0 1 0 plus minus 1 mal dem Vektor 1 1 0 ist gleich der Nullvektor. Folglich sind die drei Vektoren 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 1, 1, 0 linear abhängig. Wir hätten anstelle von Lambda 3 gleich minus 1 auch irgendwas anderes wählen können, beispielsweise Lambda 3 gleich 4. Dann wären Lambda 1 gleich minus 4 und Lambda 2 gleich minus 4. Welche Koeffizienten Lambda 1, Lambda 2 und Lambda 3 wir am Ende erhalten, ist vollkommen egal. Hauptsache mindestens einer ist ungleich 0. Betrachten wir ein weiteres Beispiel. Die drei Vektoren 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 1, 1. Angenommen, wir hätten reelle Zahlen Lambda 1, Lambda 2 und Lambda 3 mit Lambda 1 mal 1, 0, 0 plus Lambda 2 mal 0, 1, 0 plus Lambda 3 mal 0, 1, 1 ist gleich der Nullvektor 0, 0, 0, 0 bzw. Lambda 1, Lambda 2 plus Lambda 3, Lambda 3 gleich 0, 0, 0. Diese Gleichung kann nur stimmen, wenn Lambda 1 gleich 0, erste Komponente und Lambda 3 gleich 0, dritte Komponente. Außerdem wissen wir, dass Lambda 2 plus Lambda 3 gleich 0, zweite Komponente. Wegen Lambda 3 gleich 0 bedeutet dies Lambda 2 gleich 0, also sind alle Zahlen Lambda 1 bis Lambda 3 gleich 0. Das heißt, die Vektoren 1 0 0, 0 1 0 und 0 1 1 sind linear unabhängig. Okay, ich glaube, ich habe verstanden, was linear abhängig und unabhängig bedeutet. Ich verstehe wieder mal gar nichts. Aber was interessiert mich dieser Nullvektor? Vielleicht ist dieser Nullvektor für uns gerade nicht sonderlich wichtig, sondern eine andere Sache. Angenommen die Vektoren v1, v2 und v3 sind linear abhängig. Dann existieren reelle Zahlen lambda1, lambda2 und lambda3, sodass lambda1 mal v1 plus lambda2 mal v2 plus lambda3 mal v3 gleich 0 gilt und mindestens eine dieser Zahlen ungleich 0 ist. Nehmen wir mal an, diese Zahl wäre lambda3. Wenn es nicht lambda 3, sondern lambda 1 oder lambda 2 wäre, funktioniert das Argument genauso. Man muss dann lediglich ein paar Indizes verändern. Dann können wir die obige Gleichung durch lambda 3 teilen, bzw. mit 1 durch lambda 3 multiplizieren. Unterhalten: lambda 1 durch lambda 3 mal v1 plus lambda 2 durch lambda 3 mal v2 plus v3 ist gleich 0, bzw. v3 ist gleich minus lambda 1 durch lambda 3 mal v1 plus minus lambda 2 durch lambda 3 mal v2. Definieren wir die reellen Zahlen alpha und beta durch alpha gleich minus lambda 1 durch lambda 3 und beta gleich minus lambda 2 durch lambda 3, so erhalten wir v3 ist gleich alpha mal v1 plus beta mal v2. Das heißt, der Vektor v3 lässt sich aus den Vektoren v1 und v2 kombinieren. Bezogen auf unseren Satelliten bedeutet dies, alle Richtungsänderungen, die ich mit den zu V3 gehörigen Steuerdüsen machen kann, kann ich auch mit den Steuerdüsen ausführen, die zu den Vektoren V1 und V2 gehören. Die Steuerdüsen, die zu V3 gehören, sind also überflüssig. Wir befinden uns aber in einem dreidimensionalen Raum, was so viel heißt wie, der Raum hat drei unterschiedliche Richtungen. Wenn wir uns im gesamten Raum bewegen wollen, benötigen wir folglich Steuerdüsen für drei verschiedene Richtungen. Unser Satellit besitzt auch Steuerdüsen für drei Richtungen von denen aber nun eine Richtung durch Verrutschen der Steuerdüsen überflüssig geworden ist. In Wirklichkeit kann der Satellit nur in zwei unterschiedliche Richtungen steuern. Eine Richtung fehlt. Damit bleibt ein Großteil des Raumes für den Satelliten unerreichbar. Und genau das ist bei Pizza 1 passiert. Die Steuerdüsen zeigen in die Richtungen 1, 0, 0, 0 und 1, 1, 0. Wir haben schon gesehen, dass diese drei Vektoren linear abhängig sind. Also dass 1 mal den Vektor 1, plus 1 mal den Vektor 010 plus minus 1 mal dem Vektor 110 den Nullvektor ergibt. Folglich lässt sich einer dieser Vektoren durch die beiden anderen darstellen. Beispielsweise ergibt 1 mal dem Vektor 100 0, plus 1 mal dem Vektor 010 den Vektor 110. Alle Punkte, die Pizza 1 erreichen kann, kann er mit Hilfe der Steuerdüsen für die Vektoren 100 und 010 erreichen. Das sind folglich alle Punkte der Form alpha mal dem Vektor 100 plus Beta mal den Vektor 010 0, und das ergibt den Vektor alpha, beta, 0. Offensichtlich ist die dritte Komponente immer 0. Daran ändert sich auch nichts, wenn wir den dritten Vektor hinzunehmen. Alpha mal den Vektor 100, 0, plus Beta mal den Vektor 010, 0, plus gamma mal den Vektor 110 ergibt den Vektor alpha plus gamma, beta plus gamma, 0. Für alpha, beta und gamma aus den reellen Zahlen. Deshalb ist es für PIZZA 1 unmöglich, zu ESS zu gelangen, die sich am Punkt 473 befindet. Das heißt, wenn ich sicher gehen möchte, dass ich mit meinem Satelliten auch wirklich in alle Richtungen manövrieren und jeden Punkt erreichen kann, muss ich sicherstellen, dass ich drei linear unabhängige Steuervektoren habe? Sozusagen. Das gilt natürlich nur in einer dreidimensionalen Welt. Wenn du deinen Lieferservice ausbauen und auch in einer vierdimensionalen Welt zustellen möchtest, brauchst du vier linear unabhängige Vektoren. Noch eine Dimension? Nein, danke. Mir ist schon schlecht. Äh, ist erstmal nicht geplant. Also in meinem Traum hast du den Satelliten dann zur ISS gelenkt und wir haben Pizza gegessen. Na, was sonst? Übrigens, ist noch ein Stück übrig von gestern?